So, liebe Leute, ich nehme Abschied von Budapest und äh, begrüße euch in die dritte Woche. Heute, ich habe einen wunderbaren Ruhetag gehabt gestern bei meinem Freund links Bushcraft, also Gesa, der früher Mr. Maiko geheißen hat. Und jetzt habe ich noch drei Tagesetappen vor mir. Ähm, ein bisschen jetzt hier in der Hügelseite von äh, östlich von Budapest. Und danach kommt eine Zeit lang einfach nur Pushta. So, Mittag ist jetzt dann dran. Hier aus der Pushta. Ich habe mich hier hinter so einen Heuballen, Strohballen äh, geklemmt. Das ist ein bisschen windgeschützt. Und an der Stelle, während es jetzt Mittag gibt, nochmal ein Dank an Carlos. Jetzt gibt es den und an Jonas da habe ich jetzt so etwa 5-6 Streifen von klein gemacht und mit rein und das kocht jetzt auf das muss jetzt 3 Ko Minuten kochen hier und dann ist es Mittag schon fertig und ich kann weiterfahren nachmittag. so schnell wieder wickel zu Schön, auch wenn es Nordwind gibt und ich äh, nach Nordosten in Richtung Nordosten fahre. So ein Ruhetag macht echt viel aus, wenn man wirklich geistlich und physisch auftankt. Ja, ging ja ruckzuck schn und schnell. Hat was Die Würzigkeit des Trockenfleisch hebt den Ankelbeins noch mal richtig auf. Also, lass mir es schmecken und dann geht es in die zweite Tageshälfte. Und tschüss. Echt schön. Ich war gerade hier, weil das, was so aussah wie eine Tankstelle, da ähm, auf Wassersuche kommt. Ein Lkw-Fahrer hat mich hier in das Depot geführt und habe ich zwei Liter Wasser bekommen und dann fing er an und sprach mit mir auf Deutsch und hat mir einen heißen Kakao ausgegeben aus dem Automat. Echt super. Vielen Dank. heute Nacht hier im Busbahnhof äh, gewesen, habe übernachtet.